Mahlzeit. Eine gute Nachricht vom Schwarzwälder Boten. Ich gehe mal gleich drauf ein. Und zwar, der Schwarzwälder Bote schreibt, anonymer Anti-Corona-Flyer landet in Briefkästen. Das war vom 19.08. Ich habe es aber jetzt erst durch Zufall wieder gesehen. Und hier der Flyer, <lacht> info-k.de und so weiter. Leute, lasst den Flyer so wie er ist. Nehmt euch nur mal ein Thema und macht nicht äh, irgendwelche eigenen Dinger draus. Das bringt nichts. Außerdem nicht mit dem dicken Tau werfen, immer nur mit der Hilfsschnur. Wenn man das dicke Tau versucht zu werfen, schafft man es nicht. Wenn man aber eine Hilfsschnur, an der man dann das dicke Tau rüberziehen kann, wirft, dann geht es. Hier hat offensichtlich jemand eigene Kreationen gemacht und so weiter. Das steht dann auch hier im Artikel. Ich verlinke euch den dann in der Videobeschreibung. Und ich werde auch benannt und so weiter. Und ich hatte nämlich schon gewundert, dass da plötzlich die Zugriffszahlen so stieg. Ich sage einen Schwarzwälderboten vielen Dank, obwohl es etwas verspätet kommt. Was mich ein bisschen an der ersten Seite ähm, bewegt hat, 4 von 5 Sternen haben 48 Leute verteilt. Naja, dann haben wir ja so ungefähr wieder das typische Verhältnis. 4 zu 5 ist genauso wie 80 Prozent. 80 Prozent bedeutet also, finden das gut. Aber nicht, dass der Flyer im, Bund äh, im Bundestag im Briefkasten gelandet ist, sondern äh, dass äh, die Verfasserin des Artikels richtig geschrieben hat. Lest euch durch? <lacht> gut, äh, ist nicht schlimm. Äh, sie hat selber noch einen Kommentar dazu geschrieben und so weiter und so fort. Und dann äh, der letzte Satz von ihr. Entweder stehe ich mit meinem Namen und Gesicht zu meiner Meinung... Oder ich behalte sie für mich. Am besten, indem ich meinen Mund mit einer Maske bedecke. Das sollte uns doch tatsächlich zu diesem Wort bringen. Macht was. Aber macht's gut. Nicht so, ne? Okay, also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich kann mir das Grinsen immer noch nicht verkneifen. Hier kommt jetzt, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung? Wird am Tag über 300 Mal genutzt. Und hier kommt dann das Video. Da kann man dann kommentieren. Also haut rein. Tschüss.